Hey Leute, willkommen zu einer neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Game in Schwedisch. Also nicht wieder, sondern wir spielen Game in Schwedisch. Ähm, heute versuchen wir mal ein Level zu schaffen. Also ich habe das privat schon gespielt. Okay, Chip hat Sollte eigentlich relativ machbar sein. Ballpart. Also, ich habe bisher schon jedes Level geschafft. Also, ja. Außer die Coins. Die Coins muss ich alle auch noch holen. Ja, verdammt, verdammt. Beim Dual Part habe ich erst gestorben. So, hier. Okay, wieder den Ballpart. Ne, den Ballpart kann irgendwie mehr das nennen will. Okay, die schwierige Stelle. Ach oh, verdammt. Schon wieder an der gleichen Stelle. Naja. Übung macht der Meister. Das steht definitiv fest. So, der dieses Part wieder? Ja, kriegen wir hin, ja. Ach egal, ich laufe wir mehr mal ein paar Online Levels. Es gibt ja sehr viele Online Levels, beispielsweise das. Manchmal sind echt gut dekoriert das Level und sehen nicht mal wirklich aus wie im Dreh aber die Easy Levels sind so einfach, dass es quasi schon fast Auto ist. Ist meiner Meinung nach so der Fall. Also ja, die sind sehr einfach, die Easy Levels. Ja, das Design sieht echt schön aus. Und da schaffen wir das Level bestimmt auch. Okay, jetzt geht's hoch. Wieder nach unten. Ja, ist sehr, sehr einfach. habe ich im ersten Versuch geschafft. Machen wir das zweite Level. Ah, okay. Was ist das denn für ein Level? Jetzt ultra hat um das zu kontrollieren. Aber okay. Hä? Sehr schönes Design. Super toll. Ach verdammt.